Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert. Heute geht es um ganz, ganz grundlegende Grundlagen von Google Shopping. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht es weiter. Dann schauen wir doch gleich mal ins Screensharing rein, hier auf meinem Desktop. Und zwar ist Google Shopping nichts anderes als der hausinterne Shop von Google, in dem ich meine privaten oder beziehungsweise geschäftlichen Produkte entsprechend zeigen kann. Ist nicht kostenlos, definitiv nicht. Dazu brauche ich ein Google Ads Konto, da komme ich nachher noch dazu. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass zum Beispiel jemand einen neuen Startmixer sucht, dann gibt es verschiedene Anbieter wie hier, wo verschiedene Startmixer zur Verfügung stehen. Es gibt auch noch die Möglichkeit, hier diesen Shopping-Button zu nutzen und diesen Button dann entsprechend auch ich sage mal für andere Produkte zu nutzen und dann hat man hier eine schöne Übersicht über die ganzen Produkte und diese Produkte liest Google aus dem sogenannten Datenfeed raus. Das heißt, ich brauche einen Datenfeed, den ich im Google Merchant Center entsprechend hinzugefügt habe und daraus liest dann Google die entsprechenden Daten aus. Für Google Shopping brauche ich ganz sicher ein sogenanntes Google Merchant Center. Das kann ich ganz einfach eröffnen unter merchants.google.com und dort dann das entsprechend verknüpfen mit meinem Google Ads Konto. Also hier haben wir auch noch die Grundvoraussetzung, ein Google Ads Konto, was ich hinzufügen muss und bei der Erstellung eines Google Merchant Centers kommen so einige Probleme auf dich zu. Zum einen muss natürlich die Webseite entsprechend äh, verifiziert sein. Das heißt, du brauchst eine verifizierte Webseite. Das kannst du erledigen über die Google Search-Konsole. Die Search-Konsole ist natürlich auch dazu da, um noch ein bisschen mehr Informationen zu bekommen. Da habe ich ja auch schon ein Video zugemacht. Und hier im Merchant Center hast du unter Produkte die Möglichkeit, einzelne Produkte hinzuzufügen, wenn du jetzt nur 4, 5, 6 dieser Produkte hast. Ich empfehle aber grundsätzlich einen Produktfeed zu erstellen. Jetzt gibt es da noch ein paar Dinge, die du beachten musst, es gibt ein paar Sachen, die ja, ich sage mal wirklich äh, ein Problem darstellen, weil du nicht alles grundsätzlich äh, sauber ausgefüllt bekommst, wenn du hier einen Datenfeed erstellst. Du kannst für jedes Absatzland jeweils einen eigenen Datenfeed erstellen. Wichtig ist auch, wenn du zum Beispiel verschiedene Sprachen hast, dass du dann zum Beispiel für die Schweiz einen Datenfeed erstellst für Deutsch, Französisch und Italienisch. Das heißt, du hast dann drei Datenfeeds, die du hier hinzufügen kannst. Nehmen wir jetzt mal Deutsch, dann haben wir hier die Shopping Anzeigen, wo du dann auch noch die Länder entsprechend hinzufügen kannst. Hier nehmen wir jetzt mal Schweiz oder wenn du sagst, nee, ich möchte eigentlich meine Produkte irgendwo in ganz Europa anbieten oder in Deutschland und in Österreich zugleich. Das kommt natürlich noch darauf an mit der Mehrwertsteuer und so weiter. Da gibt es auch mit der DSGVO noch ein paar Grundlagen, die du dann entsprechend umsetzen müsstest. Also würde ich dir empfehlen pro Land wirklich einen eigenen Datenfeed zu erstellen. Dann empfehle ich dir auch auf jeden Fall, sagen wir jetzt mal Hauptfeed als Name, eine Google Tabelle zu nutzen. Du kannst natürlich auch eine Datei hochladen oder die API-Anbindung nutzen. Ich empfehle aber eine Google-Tabelle zu nutzen. Und diese wird jetzt natürlich freigegeben entsprechend. Dann kannst du hier noch ganz wichtig einen Upload-Zeitplan erstellen. Und äh, hier sagen zum Beispiel täglich um morgens um 3 Uhr, wenn du da vielleicht automatisiert in deinem eigenen Shop die Preise äh, entsprechend ab, anpasst, dann wird das Ganze hier erstellt und während dem Erstellungsprozess gibt es auch gleich eine Freigabe für das Google Merchant Center auf der Google Tabelle. Also es ist im Prinzip eine Excel-Tabelle von äh, Google. Jetzt geht es gerade einen Moment. Manchmal hat äh, Google ein bisschen äh, Zeit oder beziehungsweise ein bisschen Nachsicht. Und hier kannst du dann das Ganze aufrufen und jetzt kannst du hier die verschiedenen äh, Sachen eintragen. Die ID ist zum Beispiel deine, Bestell, deine äh, Bestellnummer, äh, nicht die Bestellnummer, sondern die Artikelnummer von deinem Produkt. Hier der Titel, die Beschreibung, dann die URL in deinen Shop. Dann noch der Zustand, neu gebraucht oder was auch immer, da gibt es dann Erklärungen zu. Der Preis, wichtig, der Preis muss genau gleich sein wie auf der Webseite. Dann die Verfügbarkeit. Hier hast du noch die Möglichkeit, einen Bildlink hinzuzufügen. Beim Bildlink ist es so, dass du definitiv so eine Auflösung von, ja, ich sage mal 500 x 500 quadratisch nehmen solltest. Und natürlich auch schauen, dass das Produkt auf einem weißen Hintergrund ist. Weil, wie du das hier siehst ist alles auf einem weißen Hintergrund und dann sieht man eben das Produkt. Du darfst hier auch keine Wasserzeichen oder sonst irgendetwas, ein Logo oder sonst was reinpacken. Da muss wirklich das Produktbild entsprechend hinzugefügt sein. Diese Tabelle ist leider noch nicht komplett von Google erstellt. Das braucht noch zwei, drei Dinge hinzugefügt. Die findest du dann aber auf den Datenfeed-Anweisungen für Google-Tabellenblätter und so weiter. Also da kannst du in der Hilfe mal nachschauen. Und ich habe auch eine Vorlage dafür erstellt. Schreib mich einfach an, dann bekommst du diese Vorlage. Ist also kein Problem. Auch mit den entsprechenden Erklärungen dazu. Wenn du jetzt hier diesen Datenfeed äh, befüllt hast, dann kannst du diesen Datenfeed entsprechend abrufen. Nicht hier, sondern im Hauptfeed und muss dann hier noch die einzelnen Einstellungen durchschauen. Ich rufe den mal jetzt ab. Er wird wahrscheinlich nicht verfügbar sein, weil noch kein Produkt drin ist. Doch er hat schon gefunden. Das geht immer so, ja ich sag mal gute zwei, drei Minuten bis dieser Feed dann geladen ist und bis deine Produkte dann wirklich auf Google Shopping entsprechend äh, erscheinen, kann es bis zu 48 Stunden dauern, bis das Ganze indexiert ist. Hier gibt es auch noch gewisse Dinge, die du beachten musst. Ich gehe da jetzt nicht komplett detailliert darauf ein. Wichtig ist einfach, dass du danach im Google Ads Konto entsprechend eine neue Kampagne erstellst. Und hier dann einfach auf Neue Kampagne und dann wählst du aus ein Google Shopping, beziehungsweise ist es hier Kampagne ohne Zielvorhaben und dann haben wir hier Google Shopping und dann ist hier der Datenfeed schon verlinkt, falls du es nicht äh, verlinkt hast, kannst du diese Verlinkung dann auch in den entsprechenden äh, Einstellungen vornehmen. Hier empfehle ich eine Standard Shopping Kampagne zu machen, weil für eine smarte Shopping Kampagne brauchst du erstmal Conversions und erstellst dir das Ganze dann im Google Ads Konto. So und äh, du kannst dann auch speziell in dieser Google Shopping Kampagne drin noch äh, deine ja, ich sag mal deine äh, Produktekategorien definieren und, und für die auch noch einzeln bieten. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten. Wichtig ist auch ganz zum Schluss noch der Hinweis, also nicht hier schon 500 Produkte importieren, sondern nimm deine Top Seller, die eh schon gut performen, äh, die eh schon gut verkauft werden in deinem Shop, pack vielleicht noch ein, zwei Produkte rein, die nicht so gut performen, aber trotzdem du gerne verkaufen möchtest. Und wenn das gemacht ist, dann schaust du mal, wie es funktioniert. Und wenn du zu der ganzen Geschichte Google Ads bzw. Google Shopping, dem Datenfeed und so weiter noch Fragen hast, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Schreib in die Kommentare rein oder schick mir eine Mail auf digital.rogeruckstuhl.ch. Und das war's auch schon für heute zum Thema Google Shopping. Ich bin jetzt vier Tage lang in Luzern bei der Schweizer Meisterschaft der Junioren im Beachvolleyball und realisiere dort den Livestream. Wenn du über meine Kanäle mir folgst auf Facebook und Co., dann wirst du das auch finden, wo du dann die Livestreams findest. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, nächste Woche Dienstag, 10.10 .10 Uhr, wie immer, hier auf Facebook, Twitch und wenn es dann vielleicht auch mal funktioniert auf Periscope, das macht im Moment so ein bisschen